Beim Bundesrat, dass er bereit ist, meine Motion entgegenzunehmen. Mit der Entgegennahme meiner Motion schafft der Bundesrat ja auch etwas mehr Klarheit für Menschen aus Eritrea, die bei uns Asyl beantragt haben oder auch beantragen wollen. Vor allem übernimmt der Bundesrat auch die Haltung unseres Bundesverwaltungsgerichtes, unseres obersten Gerichtes, das in der Eritrea-Frage bekanntlich eine klare Entscheidung gefällt hat und die Rückkehr von Eritreern für generell zumutbar hält. Ich begrüße diese kohärente Haltung von Judikative und Exekutive. Erfreulich ist auch, dass das Staatssekretariat für Migration bereits begonnen hat, diese neue, zweifellos etwas fairere Politik umzusetzen. Bereits wurden die Dossiers von 250 Eritreern überprüft. 20 vorläufige Aufnahmebewilligungen wurden aufgehoben. Ich weiß, manchen Leuten ist dies zu wenig. Aber es ist halt wie beim berühmten Wasserglas. Für die einen ist es halb leer, für die anderen halb voll. Für mich ist es in diesem Fall halb voll, denn es ist ein guter Anfang gemacht. Aber, und das sage ich deutsch und deutlich, das reicht nicht. Ich bin der Überzeugung, es braucht weitere Aktionen, um diese letztlich leidige Frage wirklich zu lösen und damit das Vertrauen unserer Bevölkerung in unsere Asylpolitik wieder, zumindest teilweise, herzustellen. Der Bundesrat muss erstmals als langfristiges Ziel eine Rücknahme- Abkommen mit Eritrea aushandeln. Ich weiß, dass ein derartiges Abkommen nicht von dem einen Tag auf den anderen abgeschlossen werden kann, vor allem dann nicht, wenn auf der einen Seite keine Verhandlungsbereitschaft besteht und zum Verhandeln braucht es ja bekanntlich immer zwei. In diesem Sinne würde es nach meiner Ansicht nach wirklich Sinn machen, wenn der Bundesrat die Motion 17.3098 erfüllen und demzufolge eine Schweizer Vertretung in Eritrea eröffnen würde. Denn es reicht einfach nicht, wenn man glaubt, dass unsere Botschaft im Sudan die Beziehungen mit Eritrea pflegen bzw. verbessern kann. Ich erinnere einfach, dass Sudan im Januar 2018 die Grenzen mit Eritrea geschlossen hat. Zweitens muss der Bundesrat das strengere Regime gegenüber eritreischen Asylbewerbern, das ist das Wording des Bundesrates, fortsetzen. Tatsächlich haben Eritrea und Äthiopien im Juli 2018, sie haben das Vernommen, einen Friedens- und Freundschaftsvertrag abgeschlossen. Und erst an diesem Sonntag hat Äthiopien und Eritrea in Saudi-Arabien ihr nachbarschaftliches Verhältnis in einem Freundschaftsvertrag geregelt. Zudem der eritreische Arbeits- und Sozialminister in einem kürzlich erschienenen Artikel von Bloomberg bestätigt, hat, dass die eritreische Regierung die möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen einer Demobilisierung prüft. Es ist mir ganz klar, dass eine Demobilisierung nicht mit dem Zauberstab erreicht werden kann. Aber diese Aussagen können nur dahingehend interpretiert werden, dass sich die Lage für die Menschen in Eritrea zusehends mehr entspannt und normalisiert. Ich meine, das ist auch eine Chance für unser Land, für die Schweiz, für das EDA und das Sen, nämlich die eritreischen Behörden wieder auf ihrem Weg der Eröffnung zu unterstützen. Dafür ist eine Schweizer Präsenz vor Ort unerlässlich und unabdingbar. Wenn nun die Lage am Horn von Afrika tendiert sich zu stabilisieren. Eritrea, Äthiopien und Djibouti sollte der Bundesrat die Auswirkungen für die Migrationspolitik proaktiv vordenken. Ich fordere den Bundesrat auf, zu prüfen, ob ein Rückhilfeprogramm für Eritrea Sinn machen würde, um die Rückkehr nach Asmara zu ermutigen. Und das Thema Migration ist für unsere Bevölkerung wichtig und ist eine Frage der politischen Glaubwürdigkeit wie wir dieses Thema bewältigen und in diesem Sinne erachte ich vom Bundesrat eine wohlwollende Prüfung meiner Anregung. Ich danke Ihnen Herr Müller. Wir gehen jetzt